Da sind wir wieder eben den Berg nach Kärnten gegangen, wo schon der Schneeweg war, aber es früher aber keine Möglichkeit zurückzugehen. Und dann kommen wir zu einem Bauern, wo von der Cousine die Großmutter war und die Großmut die Tante hat die Großmutter gebeten, ob sie die jüngste Tochter dort lassen kann, weil, weil sie so, so krank war. Und dann hat sie diese Frau gesagt, sie soll sie dort lassen, weil sonst wird sie sterben. Und, und ich habe mir gedacht, Madi kann da bleiben und irgendwas wieder wi weiter. Und da ist so schön warm und satt warmer. und, und so, so, so schön war halt. Und dann habe ich mich auf, den, auf die Pong gelegt habe mir was kann ich denn machen, dass ich auch bleiben kann? Dann habe ich mich bewusstlos gemacht, bewusstlos gestellt. Dann haben sie mich aufgehoben, als wieder gleich gefallen und und bis, bis die Frau gesagt hat, ja, ist ja die auch ganz fertig, kannst du ja die auch nehmen mitnehmen, soll sie halt bleiben. Und das war wahrscheinlich meine Lebensrettung. Weil die Tante ist dann von dort weitergangen, in einem Bunker da in Ostra, in, da in Kärnten, auch beim Eisenkappel. Und dieser Bunker war verraten und dort, haben sie sie, dort ist sie ums Leben gekommen. Sie war sie erschossen, die anderen sind noch davon und sie, sie nicht mehr. Und ich sie dort, wenn ich dort dabei war, weiß nicht, was so da passiert wäre. Und so war halt bei diesen bei diesen Bauern sehr, sehr schön. Nur es war trotzdem Krieg und der, der letzte Bauer bei der Grenz es waren auch Kämpfe, sehr schlimme Kämpfe.